noch einmal schauen, denn es gab noch scharfe Kritik von dem CDU-Bundestagsabgeordneten Christoph de Vries an die SPD und deren Umgang im Russland-Konflikt. Wir sprechen gleich auch mit ihm. Zuerst schauen wir uns aber den Tweet an, der gerade eben mächtig für Aufregung sorgt in den sozialen Medien. De Vries schreibt, der Russland-Sumpf der SPD ist so tief und die Führungsschwäche von Scholz so groß, dass es für den Frieden in der Ukraine und das Ansehen Deutschlands in der Welt besser wäre, wenn FDP und Grüne der Ampel die rote Karte zeigen und und ein Stabilitätsbündnis mit der CDU bilden. Ja, wollen wir ihn dazu holen? Hier ist der CDU-Politiker, der uns jetzt zugeschaltet ist. Herzlich willkommen bei BitLife Christoph de Vries. Ja, Herr de Vries, Sie sprechen in Ihrem Tweet von einem Sumpf. Was meinen Sie genau damit? Moin aus Hamburg erstmal. Naja, es ist ja kein Geheimnis. Die ganzen persönlichen Verflechtungen, die in den letzten Wochen und Monaten noch nochmal zutage getreten sind in der SPD. Wir diskutieren einerseits natürlich über Irrtümer in der Energiepolitik, aber die persönliche und politische Nähe, die führende SPD-Politiker zu Putin und zu Russland haben, die ist schon etwas ganz Besonderes. Gerd Schröder muss man gar nicht erwähnen, aber ich sage auch mal unser heutiger Bundespräsident Frank Walter Steinmeier, Manuela Schwesig, die sich da ja maßgeblich auch an Trickbetrug beteiligt hat, Platzek und Herr Sellering und viele andere. Und deswegen, glaube ich, ist Sumpf an der Stelle schon der richtige Begriff. Was würde denn die CDU und die Union besser machen in diesem Konflikt? Wir müssen uns jetzt einfach mal die Situation anschauen. Wir erleben jetzt heute den Beginn der zweiten Welle im Osten der Ukraine. Und die ukrainische Führung fordert seit Wochen und Monaten Waffen von der deutschen Bundesregierung. Die Listen liegen ja lange vor, schon vor Kriegseintritt. Und das, was wir hier erleben... Vom deutschen Bundeskanzler. Untätigkeit, Trägheit, Sprachlosigkeit, das hat alles mit Zeitenwende nichts zu tun und es, es befördert einfach die russische Offensive, es schmälert unser Ansehen in der Welt und wir erleben jetzt ja auch die scharfe Kritik, die es von Seiten der Koalitionspartner gibt von Vorsitzenden der Ausschüsse, vom Agnes Strack-Zimmermann, von Toni Hofreiter. Insofern ist das ja eine Kritik auf breiter Front. Und die Bu Bundesregierung muss jetzt endlich mal in die Puschen können, kommen. Dieses Business as usual, dieses bürokratische Hin und Her, Schein Scheinbeschlüsse, die wir haben, mit Geld, was zur Verfügung gestellt wird, das geht jetzt wirklich in dieser Situation nicht mehr. Sind denn schwere Waffen in der Ukraine denn wirklich die einzig wahre Lösung in Ihren Augen? Ich meine, es gibt ja auch Gegenstimmen, Gegenargumente, die sagen, gut, die Panzer, die wir schicken könnten, die wären EU-Alt, die fallen auseinander. Oder die Ukrainer können sie womöglich gar nicht bedienen. Wissen Ich glaube, wir sind alle drei keine Verteidigungsexperten. Aber wenn die, Russisch, äh, wenn die ukrainische Führung, der ukrainische Botschaft dringend danach ruft und zwar schon Hilfsrufe und Flehensrufe an die Bundesregierung schickt, da bin ich überzeugt davon, dass der Bedarf tatsächlich besteht. Und wir erleben jetzt ja auch einen Strategiewechsel in Russland mit der Konzentration auf den Osten der Ukraine. Und dort sind natürlich dann auch andere Waffensysteme notwendig, als wir es hatten in der ersten Phase, wo es um Verteidigung in Kiew und in anderen Bereichen der Ukraine ging. Und das ist einfach unseres Landes nicht würdig, wie wir uns hier verhalten. Unser Ansehen hat gelitten, nicht nur in der Ukraine, im ganzen Osten äh, Europas. Und wir müssen endlich mal als führende Kraft in Europa der Treiber sein und nicht der Bremser, so wie wir uns in den letzten Wochen und Monaten darstellen. Wir haben ja heute schon mehrmals darüber berichtet, dass jetzt am Wochenende über die Ostertage ein Streit zwischen Sigmar Gabriel und dem ukrainischen Botschafter eben entfacht ist. Gabriel hat dazu geschrieben, auf den Punkt gebracht, insuitiert dieser Vergleich, dass der frühere Kanzleramts- und Außenminister die Interessenvertretung Russlands in Deutschland mitorganisiert habe. Das ist wahrheitswidrig und bösartig. Würden Sie sagen, die SPD ist mit Herrn Melnik dann fair umgegangen? Wir Sie, in einer Kriegssituation, wo fast fünf Millionen Menschen das Land verlassen haben, wo täglich Männer, Frauen und Kinder zu Tode kommen wäre die SPD gut beraten, keine Haltungsnoten an den ukrainischen Botschafter zu senden, sondern endlich die notwendigen politischen Beschlüsse zu fassen, Waffen zu liefern und endlich auch mit ihrer eigenen Vergangenheit rein Tisch zu machen. Das allererste ist, dass man Gerhard Schröder seine Amtsausstattung entzieht, weil er wirklich eine Bürde ist für das Ansehen in unser Land, hier als engster Kumpel von Wladimir Putin, auch in diesen Zeiten. Und ich finde... Man kann darüber streiten, ob das diplomatisch immer richtig ist. Ich würde André Melnik, den ich persönlich gut kenne und schätze, an der einen oder anderen Stelle da auch einen anderen Rat geben. Aber das ist eine Extremsituation, in der sich sein Land befindet. Er kämpft für die Existenz, für die Freiheit seines Landes, für das Leben seiner Bürger. Und da sollten wir vielleicht auch nicht alles auf die Goldwaage legen. Sagt CDU-Politiker Christoph de Vries. Besten Dank, Herr de Vries. Sehr gerne. Schönen Tag. Tschüss. Ihnen auch. Und wir liebe